Willkommen, mein Name ist an und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros Ultimate. Spielen, bauen. sich zum ersten Mal da auf der linken Seite. Klassisch. Wir müssen noch immer diese 20 Charakter äh, diese 20 Feuermblem-Charaktere erledigen. So nehmen wir nehmen noch mal ein paar mehr äh, Feuermblem-Charaktere. Bimaf, einer der Originalen im charaktere im Reich der Drachentiere aber sie sagt mir nicht ich muss gegen radar raider am ende kämpfen Das wäre eigentlich gesagt irgendwie episch Na, bitte sagt mir ich kämpfe gegen ein paar feiern und charakter sonst bringt das hier nicht so alter Hündchen. der will euch grillen wie bitte Wenn ich Metal morph, da war ich so Probleme nicht raushauen <lacht> <Fortsetzen. lacht> Hey, was ist denn das für eine Ultimate, wenn er dadurch aus dem Arena? Ich meine, dadurch fliegt du nicht aus der Arena. Oh. Schon wieder gewesen, da kommen jetzt fliegt hier mal ein bisschen schneller raus kann doch nicht sein, so lange brauchen dich hier raus, zu hauen weil du so ein fetter Sack bist. Fetter Sack. Oh mein Gott. Oh mein Gosh. <lacht> Voll die combo Das Ding schmeißt ja auf mich. Ich schmeiße ihn weg. Ich würde sagen, das lief ein bisschen besser als beim letzten Versuch. Und wenn mal, war ich gewonnen ab diesmal. wie sagt, jetzt nicht. Die werden alle groß. Oh Gott, gut. Oh. Ich war eigentlich weggeworfen, weil ich da nicht mal wieder haben wollte. Okay, vielleicht will ich dann doch haben. Ja, ich glaube, ich will das doch haben. ja immer ja was sagt mieter mieter irgendwie so er spricht er jetzt englisch in diesem spiel er spricht cloud glaube ich japanisch verstehe irgendwie nicht warum king k. rule irgendwie so random immer seinen seinen rettungsbuch einsetzte gott ja genau packt das ding weg warum habe ich so harte gegner ich komme riesen glurak riesen king Rule. ich ja gerade aus der stage gerollt will sie mich eigentlich verarschen er ist aus der stage gerollt oh und haben die mit Drachen zu oh. tun? Was? Oh. Ja gut. Noch eine Bombe, was? So ein heils oder ne? Ja. Oh, der schwarze Ritter. Mit komischen Helm. Nee, nicht du. Nicht du sollst geil werden. Gemein Schnitter. Oh Gott. Und jetzt redley ja ist der Undrache. jetzt der auch riesig ey. mit der roll auch aus dem bildschirm hey. ja, voll brutal ey. rüstert What? ich glaube er wird nicht davon eingezogen Machen, weil MAF irgendwie so competitive, so oft competitive benutzt wird, Hat die Idee, für den irgendwie härtere Missionen irgendwie haben oder was? Ja, was ist das hier? So, ah, ist Wo oh, Riesengegner? Ich glaube, ich bin No, da sind zwei feiern im Charaktere. ja, okay. Die sind auch Stimmt, ihr okay, habt eine Chance gegen den Heldenkönig? Oh, ja, ja, <lacht> also und dann geht es so einfach. Ey. Fröhliche Weihnachten, ihr beiden <lacht> ah, geht. Ich habe noch nie verstanden warum die feiern im charakter so eine bescheuerte rennen animation haben äh, äh. richtig gebeugt bei in, in Super Smash Bros. Brawl. haben die also sind die auch so bescheuert gerannt. Ich weiß nicht wieso. Sieht richtig komisch aus. das ja, Piraten. Oh, Red cool. Jetzt ist mal wieder am Boss, gegen den wir nicht so oft gekämpft haben bisher. Habe ich gekontert. bin echt neugierig ob man echt den schwanz abpacken kann Auf jeden fall äh, wie ein monster antrag ich will die Nuss hier einsammeln ja so gar nichts gemacht genau wie im echten Genau wie im echten Ein monster unter mir vor auf die fresse den aber oh ich dachte er wird jetzt wieder von beiden feuer spucken habe oh. ich ausgetrickst was kommen wir rein oh, junge mal haha ich glaube, ich spreche noch mal wenn es so weiter sie kommt mir aber jetzt nicht so bekannt vor Außer, die ist jetzt irgendwie so ein remix also schnelle sagt mir jetzt nichts, habe ich den nicht mit Yoshi. voll leicht erledigt? Ja, sehr gut, weil ich dir ein paar Mal gegen den Kopf gehauen habe, aber irgendwie klug gewesen. okay das war nicht so gut mit marv 7,4 hey wenn man sich eigentlich beschweren ich habe schon 9,9 mit zwei charakteren ne? pit und wolf ah, das feier im dem thema feier -Emblem. Aber wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Ein Monster aus Monster Hunter hier ist, heute das irgendwie das? Wir Chance haben auf den spielbaren Charakter von Monster Hunter World. weil Spiel war auch relativ erfolgreich. Weil da müsste man irgendwie wissen, welche Waffen man den Charakter geben will. Dann er wird da wahrscheinlich heißen einfach nur der Jäger. Ne? Dann wird er irgendwie weiß nicht. Die Kostüme irgendwie alles verschiedene Rüstungen sein oder was? Von den ganzen Monstern? Da wäre cool irgendwie. Ich glaube, da wird zu viel Arbeit. Aber da müssen es ja gibt ja weiß nicht was zwölf verschiedene Waffenarten müsste sich ja erstmal auf eine einigen außer man kann im Kampf dann halt wechseln so wie Inkling halt ne? jetzt mit jedem Angriff irgendwie eine andere ein weil wäre irgendwie krass wäre eigentlich interessant es ist wohl schon monster hunter Monster halt ne? nicht nur irgendwie so ein weiß nicht Sticker oder irgendwie sowas hinzugefügt worden ist ein richtiger Boss. Aber ich würde sagen, irgendwie die Monster sind irgendwie bekannter als halt die Hauptcharaktere. Die Hauptcharaktere sind ja nur Spieler, ne? und die Monster sind halt ikonisch hier für die Serie. Kann ich übrigens auch nur empfehlen: Monster Hunter World. Richtig geil das Spiel. Noch sehr viel freundlicher als Monster Hunter weiß nicht drei das ist das was ich jetzt jetzt gespielt habe drei ultimate das ist weiß nicht sehr viel einfacher in die serie reinzukommen wenn ich fragt keine ahnung und da irgendwie so ins kalte wasser geworfen man muss irgendwie gucken wie man zurechtkommt was man machen muss und Santa wohl wurde ist noch alles erklärt so no, mafu Na, und ein ticket wieder bekommen ich glaube ich die brauchen werde aber soll's ich muss die meine Lasiuk die ganze zeit ne? so immer noch nicht genug okay äh. dann roy als nächstes Duell der dimension So, ich nehme nicht roy oder Boy, ich nehme roy or girl ja hoffentlich geht es mit dem ein bisschen besser war meine nase uh. hat gehen wir aufeinander los da, da, da, da, da, da. Oh, okay, wollt untereinander kämpfen, dann kämpft ihr untereinander. Aber ich brauche eure Kills für den Meilenstein. Und bitte lasst mich nicht schon wieder. Im Wort ich ersten Kampf hier frecken. schon wieder so aus. Ja, sieht fast so aus. kommen kannst du mal? Dann komme ich einfach und hause alle mit einem Schlag weg. Und ich weiß ja nicht, ob ich die Gegner auch töten muss. Ob ich die töten muss. erzählt aber okay. Alright, Denkst du, kannst was gegen den schlechtesten Lord in der Fire Emblem-Geschichte auslösen? Welcher ist im letzten kapitel ja die klasse wechselt hat wenn alle anderen klassen wenn alle anderen charaktere schon irgendwie fast am maximum level erreichen denkst du das ich esse jetzt jetzt erstmal hier Bier, ne? äh. Boah. Mach doch mal jetzt Du bist nicht mehr so Broken Bean Brawl. Warum ich du so jetzt mal? <lacht> spricht, er, spricht Roy eigentlich Englisch? Ich habe gar nicht doch geachtet. Dürfte er eigentlich nicht, weil Fire Emblem 6 ist nie außerhalb Japan rausgekommen. spricht englisch wie alter wie sprichst du englisch und spielst nie außerhalb japan rausgekommen andere leute mussten das übersetzen verdammt ja, wir kämpfen also gegen alle schwertkämpfer von überall geil war ja es war geil war ich war nicht nur so schlecht ich habe nur so getan Dreck. doch der eigentlich immer noch dieses metallgesicht dieser metallgesicht typ auf also mitten in der stage so auftaucht oh, cloud Hi. Fire Emblem ist besser als Final Fantasy. moment ja fertig Moment ist schon jahrelang der 14. teil am laufen dieses online spiel und äh weil wenn es 15 fand ich jetzt nicht so atemberaubend wie die anderen aber okay hi boom und erwartet sogar Hey, mein gesicht ein wunderschönes rotes gesicht Oh gott mir schon gedacht da kommt da bestimmt noch ein paar Feier mit im karakter also das sieges thema irgendwie nur noch Zwei Gegner, der nee, ein Gegner übrig ist auf der Karte. Ne? Dieser Angriff gibt mir so ne? auf die Nerven. immer jemand auf Corin los, das ist viel nerviger. Ich glaube, ich habe kein einzigen von denen erledigt. Ich bin jetzt das Alpha Männchen unter den Veteranen, Frei am kart hier in diesem Spiel. 9.1. Oh Gott. Boah. muss dann andauern, passieren. Ich immer so über Steuer mit meinem Sprung. Er ja, hat immer das Ding hier unten noch steht, ne? ha. ich Den Trick herausgefunden. Ich muss das Ding einfach nur so spät wie möglich angreifen. Meistern crazy. Er hätte eigentlich der Dings aufgepasst. passt Lost, der Final Boss von Fire Emblem selbst Spoiler ist auch ein Drache. Ah, oh, ich kann halt nicht blocken. Kontern meine ich. Oh, ich schon wieder zu spät. Alter! Na oh, sehr gut. welcher wenn man sie, wenn man sie öfter einsetzt ne. ich war daran gedacht blub von mein controller nicht schon wieder durch den Finger, durch den Starfinger. Aber lief das sogar so gut. Ey. Ich muss mal langsam auch wieder tollpöd werden. Ich euch die Finger. Ey. Nein, komm her. Was? Schießt du einen? Ich bin ich Na, ah, neun. Gut gemacht. Gut gemacht. Das ist alles, was du zu sagen hast, Kollege. Das wäre Kampfthema. Hat genauso angefangen gewesen nehmen sie ein lied daraus feiern 6 kommt weiß noch, zum trailer von roy damals bei smash vor haben sie irgendwie musik aus Fire Emblem 7 genommen was spielen die eigentlich wenn jetzt wagen musik von spiel zu nehmen das das vor feiern 6 passiert ist und ja die haben irgendwie Star Wars Route genommen. Die haben irgendwie erst Fire Emblem 6 rausgebracht. Und dann kam irgendwie, dann kam Fire Emblem 7 später und das war halt die Vorgeschichte, die irgendwie so, weiß ich nicht, 20 Jahre oder so vor Fire Emblem 6 gespielt hat. War voll der Mindfuck irgendwie, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Fire Emblem 7 gespielt hat und am Ende sieht man doch irgendwie so mehr oder weniger ein Cliffhanger, dem zukünftigen Hauptbesicht von Fire Emblem 6 und denkt sich nur, ob es mich verarschen. Wir haben die Welt gerettet. Und dann Ein paar Jahre später, nach den Ereignissen, taucht hier so einer auf. Drachen <lacht> und ja, Drachen sind ein Big Deal in Feiern, so wie in Game of Thrones. Also, wie komisch, wenn man. Niemand hat ja Fire Emblem 6 gespielt und Fire em äh, Roy sollte ja irgendwie dazu dienen, Fire Emblem 6 zu promoten, als er damals in Melee aufgetaucht ist. Das Problem war nur, den sein Spiel ist nie außerhalb von Japan aufgetaucht. Also hatte niemand irgendwie eine Ahnung, wer der Typ überhaupt ist oder Marv, weil Marv kommt aus Fire Emblem 1 und da auch niemand. Er wusste auch nicht, dass Irgendjemand existiert. Die meisten Leute dachten irgendwie Fire Emblem 7 war der erste Fire Emblem, war das erste Spiel das außerhalb Japans, äh, aufgetaucht ist. Dann haben sie irgendwie herausgefunden irgendwie, ja, da gab es noch ein Spiel Fire Emblem 6, das davor auskam Dann hat man natürlich das danach gespielt anstatt umgekehrt äh, bei Royce. Und dann hat man sozusagen in der richtigen Reihenfolge Gespielt. Da ist so, als hätte man erst, weiß ich nicht, Star Wars Episode 1, 2 und 3 und dann die alte Trilogie angeguckt. Und dann jetzt die neuen in der Reihenfolge. Gamora. Gamora. Keine Ahnung. Haha, haben wir auch Ike Path of Radiance. habe ich doch schon und wir haben das geschafft wir haben fünf tickets bekommen brauche ich jetzt nicht wirklich <lacht> und mario ist all die feier mit dem charaktere 4 5 6 7 8 okay ich wollte schon sagen wenn das mehr als acht werden dann wäre das irgendwie komisch ja, sollte man vielleicht anfangen dann ja andere sachen ja zu machen oder es war klassisch hier mal ein schall abgeschlossen haben wie hier zum beispiel Alte zehn Chips durch das Entlassen von Geistern. soll man das mal machen? Ich habe da bestimmt ein paar Doppelte. Lass mal das machen. Ey. Ich habe da bestimmt ein paar doppelte Geister. Wie mache ich das? Ja irgendwie. Noch zehn Chips durch Entlassen von geister Da kann ich irgendwie sehen, wen ich hier doppelt habe und wenig auf Anhieb Hier in Octoling zum Beispiel ja e -E ist weiß ich nicht wie nennt man das mal eine Bootleg-Version von kirby ja, mal die ganzen neue hier abhaken ne? ich denke warum ich die ganze zeit so rumgehe und dann lassen sind sechs stück ich muss ja nicht sechs auf einmal zehn auf einmal irgendwie bekommen oder starten 50 prozent watt okay geister gegen an ich wollte schon sagen wir unterstärken fünf geister evolution durch wir haben wir 767 verschiedene geister ich glaube ich habe erstmal 200 oder so für fünf mal items Okay. Verkaufen. Äh, wie mache ich das? Shop, ne? Machen wir jetzt auch noch schnell. ja schon wieder ein Feier Charakter. Viel Feier Emblem in diesen letzten Folgen, ne? So, verkaufen. Wie mache ich das? Äh, gute Frage, ne? durch Sachen verkaufen. Das war eine gute Frage, ne? Muss ich da hier hingehen? Da kann man ja Items einsetzen, ne? Wieder feiern haben Charaktere. Karel. Ahnung, wie verkauft man der geister Oder items yeah. ja keine ahnung wie verkauft man denn die sachen müssen wir schon helfen leute Sagen nächste Folge machen wir wieder Abenteuer und ja, gut. Dankeschön fürs Zuschauen, Like, ein liken, ein Abo, und kommentar und also was und tschüss.